Hey Leute, willkommen zurück Call of Duty World at War. Äh, wir spielen heute da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Allerdings nicht mehr im selben Schwierigkeitsmodus. Dreckstyp. Äh, wie ihr euch vielleicht denken könnt, ich habe es ja gesagt, ich werde das Ganze jetzt einfach auf easy stellen und das ist mir scheißegal jetzt. Und das habe ich auch gemacht. So. Den Flammenwerfer brauche ich nicht mehr wirklich. Hier hinten gab es noch einen Tipp. Nein. Wobei der Flammenwerfer ist echt nützlich. Komm, ich nehme den Flammenwerfer. Wo ist Flam Flammi? Nee, komm. So. Äh, auf jeden Fall, ja, das Spiel ist jetzt auf easy. Ich packe hier irgendwo an diesen Sandsäcken fest. Okay. Heißt, ich sollte vielleicht weniger sterben, hoffentlich. Ein bisschen. Wie ihr vielleicht merkt, ist das Ganze hier ein bisschen echoiger gerade bei mir. Liegt daran, dass ich eine neue Wohnung habe jetzt endlich, richtig. Hatte ich schon vorher, aber jetzt habe ich mein ganzes Zeug endlich gezügelt. Stehe jetzt, Also ich sitze jetzt hier wirklich vor meinem Fernseher mit dem, auf dem Sofa. Das Ganze noch ein bisschen als Kabelsalat verteilt. Fuck you. Eben, das Ganze noch ein bisschen Kabelsalatig verteilt hier vor dem Fernseher, aber hauptsächlich ich kann aufnehmen. Wow. Und ja, ich hoffe, das geht ganz gut mit der Aufnahme. Weil es halt eben ein bisschen mehr Echo gibt in diesem größeren Raum. Der auch nicht so vollgestellt wird. Aktuell. Ich sehe hier gerade gar nichts. Ihr ja, auch nicht. Toll. Also machen wir das halt mal anders. Ja, doch, so sehe ich wenigstens das. Dankeschön Spiel. Ich kann es ja später immer noch zurückstellen, wenn ich dann wieder von draußen was sehe. Also, jetzt. Wow. Jetzt war ja, aber wie ist die scheiße. Hier hinten war gar nichts, okay. Aber ich habe jetzt da wirklich gar nichts gesehen. Das war ein bisschen scheiße. Wow, wow, wow, wow, wow. Top. ich hätte eigentlich aufgestanden und weggerannt, aber ich konnte ja nicht irgendwie. Oh, die Typ 99 nein, nein, nein, mehr Munition wetten. Ja, ein bisschen. Arschloch. Ah, äh, hier sammeln bitte alle zu mir. Ich höre jetzt einfach Storytile nicht so. Ich mache jetzt mal mein Mikro aus und höre mal zu. Vielleicht klappt da was. Oder auch nicht. Aber dafür geht es ins nächste Level. Yeah, endlich. Ohne Unterbrechung der Gipfel in Peleliu. Wir sind Parent Miller von der er Sorry, von der ersten Marine-Division auf dem Panzer drauf. Schick. Ich habe noch keine Waffe, keine Granaten. Sehr gut. Sonst wäre da jetzt eine Granate geflogen. Okay, das war sehr... ...schnell... What the ...fuck, was habe ich denn hier für eine fette Waffe dabei? Die kann ein bisschen was, ja? Hat die ein 10er Magazin? Ernsthaft? Yes! Und oh, ich renne natürlich wieder mitten rein, natürlich! Guck mal, ich habe 100 Magazin da drin, du nicht! Also, fick dich! Wer auch immer da oben. Okay, ich bin gleich drüber. Da ist mir sicher wieder so ein dummer Sniper im Baum oben, ne? Nope. Doch. Fuck, ich hab doch gedrückt. Sauerei. Habe ich eine anständige Waffe? Ja, ich weiß. Ich mag die großen Magazine einfach nicht. Ja, eine Shotgun. Wow, okay, besser als nichts. Los geht's. Falsche Richtung. Ja, okay, ich komme ja schon. Hi. Zweimal. Nein, der lebt noch. Scheiße. Da müsste noch einer rumstehen, dachte ich. Ja, da hinten. So, kurz nachladen und die Shotgun hat mir auch kurz nach. So, und jetzt habe ich hier ganz viele Feinde, glaube ich, gleich. So von der Minimap her würde ich jetzt mal sagen. Kontrollpunkt. Ich habe beim Spielen in diesem Dschungel-Level, wo wir den Flugzeugabsturz hatten, den wir untersuchen und danach dann die Flugab äh, die Flugabwehrbasis übernehmen müssen, da habe ich ein Problem gehabt, weil ich habe dann Bug ausgelöst. Das war ziemlich dämlich. Aber dafür habe ich was rausgefunden. Mehr als etwas tatsächlich. Äh, einerseits konnte man da die Flak besetzen, um die Panzer zu zerstören. Das war das Problem, das ich hatte mit meinen, mit meinen Gewehren da, dass ich die Panzer nicht kaputt kriege und somit nicht mehr effektiv spielen konnte. Ich kann einfach die Flak nehmen und da die Panzer kaputt schießen. Und das ging. Das war zu spät. Fuck you, Arschloch. Äh, und das andere war, dann konnte ich da in die Flak hocken und dann hat es mich gespeichert und dann habe ich einen Bug, dass der endlos schießt, weil ich beim Speichern geschossen habe. Und somit bin ich nicht mehr aus diesem Schussmodus rausgekommen. Ich konnte zwar absteigen, aber er hat weiter geschossen, geschossen, geschossen. Somit konnte der nächste Storyline-Point nicht triggern. Und ich bin in diesem Flakgeschütz drin festgesessen. Endlos. Da das Ding ja keine Munition hat, konnte es sich nicht leer schießen. Der Gott zu uns dazu zu viel Leben. Und das heißt, ich musste die Mission dann nochmal spielen. Nachdem ich sie nochmal spielen musste, weil ich die PS3 abgeschaltet habe, ohne Speichern und Verlassen gemacht zu haben. Und der Checkpoint speichert halt nur temporär und nicht, wenn ich verlasse, das Spiel automatisch richtig. Und das heißt, ich musste da eh schon nochmal anfangen und dann nochmal wegen diesem Fehler das Level nochmal neu starten. Es war ein bisschen dämlich. Dafür habe ich dann rausgefunden, bei diesem Level, wo die Panzer aus dem Haus rauskommen, wo man äh, das Dorf übernimmt, da konnte man am Schluss auf den Panzer hocken, statt dass ich selber die ganze Zeit äh, entgegenlaufe. Da konnte ich tatsächlich einfach auf dem Panzer hocken und dann wäre ich gefahren worden. Das war ganz gemütlich eigentlich. Aber ja, es ist ein bisschen dämlich. Ich muss ein Level wirklich dreimal spielen. Einmal wegen einem Bug, einmal weil ich was falsch gemacht habe. Also, weil ich die PS ausschalten wollte, statt zu speichern. Und ja, das war dann ziemlich dämlich, weil ich das Level wirklich dreimal gespielt habe dann. Ich habe es einmal richtig gespielt, dann habe ich nicht gespeichert richtig anscheinend. Dann habe ich es nochmal spielen müssen und dann habe ich den Bug ausgelöst. Ich habe zuerst probiert Kontrollpunkt laden, da neu laden, sterben, nochmal laden. Ging alles nicht, ich musste wirklich, weil der Kontrollpunkt im Schuss drin gespeichert hatte, irgendwie. Musste ich das alles nochmal machen? Das war ziemlich scheiße für mich. Hallo. Ich bringe euch Kuchen. Ja, ich wollte ihn ja nur messen, aber ist okay. Hier fick dich. Mache ich es halt zuerst. So. Okay, der lässt sich nicht beirren. bei den anderen ist da ja wirklich abgesprungen. So, und ich hocke jetzt nicht in die Flacke rein. Weil genau das war es, nämlich ich bin da reingesessen und dann hat das Spiel gespeichert und es gab eine endlose Schlaufe, dann konnte ich nicht mehr raus. Und das war halt dezent frustrierend, das war voll bescheuert. Weil die stehen alle da und warten und dann ist Kontrollpunkt erreicht und es passiert einfach nichts. Aber wenn du zum, zur Flak schaust, dann schießt die. Und zwar in etwa 5 Sekunden einfach random. Und... Und auch wenn ich auf die Flagge sitze, dann schießt die automatisch alle 5 Sekunden oder so. Und wenn nicht, dann hat die einfach wahllos geschossen alle ein paar Sekunden. Wirklich einfach leer. Und das war voll bescheuert. Wir stehen hier ja schon recht unter Beschuss, ne? Deswegen ist die Springfield hier. sind doch da sind noch ich weiß gar nicht der gehört, der gehört zu uns ja du gehörst nicht zu uns und du nicht und du sicher auch nicht ja oh, zum glück habe ich das gesehen Headshot. Nö, du kommst nicht zu uns. Komm, komm. Boom. Und nachladen. Die zwei noch. Habe ich jetzt ernsthaft beide verfehlt? Den habe ich verfehlt ja nochmal. Zack. So, ein Zauber, komm. Immer noch nicht. Verdammt. Okay, der ist wirklich scheiße. Der ist weg. Aber wieso komme ich an den nicht ran? Ich gehe näher ran. Schlechte Idee auf dem Wehrturm zu stehen. Also auf dem Granate, Granate, Granate stehe auf die Sausie. Mir doch egal, ob du aufstehen kannst, ich will die Sniper haben. Da war irgendwas. Dafür musste ich halt die Missionen noch mal alle machen. Also auch die, die... Ich habe doch eine... Ah, ich habe eine Browning. Jetzt, ich werde 90. 99. die Browning macht dasselbe. Komm, ich die Browning. Alle ah, nee, die Typ ist anderes. So. Die erwische ich von hier, komm jetzt. Dann eben nicht. Sind die wieder so scheiße unverwundbar oder was? Ja, natürlich sind die wieder unverwundbar. Ich treffe die ja, ich sehe, dass ich die treffe. Das kann es ja nicht sein, Entschuldigung. Man sieht ja wohl, dass ich die treffe und hier komme ich. Da kannst du mir nicht sagen, dass du das zu genehm getroffen hast. Nee, ich habe die ganz genau getroffen, die Wichser. Du Scheiße, Arschloch. Hast du mich jetzt gerade abgeknallt, du Arschloch? So so gut, Marines. Entlang des Kanals weiter. Auf die Beine. Ja, wo ist mein Trupp? Irgendwo da oben. Hey, ich hab den Wichser getroffen. So. Gar keine Munition mehr, scheiße. Ah, die ganze ist gut. nachladen ich ducke mich hier mal die garant nämlich mit statt der sniper jetzt wo ich keine sniper mehr brauchen kann und dann haben wir kurz nach ich will kurz gucken was die bar ist nachdem ich nachgeladen habe ist ich jetzt halber ja die ist sauber die nehmen wir. ja genau ein panzer mit flammenwerfer klar. Ich muss noch gucken, ob ich, äh, ob ich Kopfhörer an die Controller anschließen kann, ob, ob ihr dann noch den Sound von mir kriegt. Weil bei der Switch war es ja so, wenn ich oben den, Controller, äh, den Kopfhörer anschließe, kriegt ihr keinen Sound mehr über die Switch raus. Das habe ich herausgefunden bei Pokémon. Das war zu spät. Ah, da habe ich echt Probleme mit dem Timing, gerade mit R3. So, hier noch Arschlöcher. Ja. Bin ich gerade... Ich bin gerade von meinem eigenen Panzer gerüstet worden. Ernsthaft? Das finde ich jetzt ein bisschen uncool, muss ich sagen. Die Aktion ist nicht nett. Da kommt da. Na klar, die anderen werden nicht abgefuckt, nur ich. So, ich kann dich auch aufschlitzen hier, Arschke. Ey, jetzt reicht es mir aber echt. Ich hab doch keine Ahnung, wie viele mal gedrückt. Ja, und ich fahre natürlich jedes Mal hier an. Halt die Fresse und nehmt den aus meinem Blickfeld... Ernsthaft, der ist mir vor der Fresse durchgelaufen und ich krieg dafür die Strafe, natürlich. Weißt also du, ich finde, der COD hat eine geile Story und so, das ist, da kann man nichts sagen, die erzählen die Geschichten gut. Aber KI-mäßig ist das Spiel echt eine Katastrophe. Ja, kommt jetzt auf 68 oder 69. Also KI-mäßig ist das Spiel echt unter Schublade teilweise heutige Standards. Vielleicht war das früher voll top und so und das war super. In meinen Augen ist es echt schlecht. Also klar, ich bin auch nicht gut, das ist ganz klar, ich bin in diesem Spiel nicht unbedingt gut. Ich spiele es ja aber gerne. Aber da kann man mir sagen, was man will, die KI hier drin ist scheiße. Und ich weiß ja nicht, wie das in den neuen COD-Teilen ist, wie das in der Kampagne abläuft. Aber hier ist es echt eine Katastrophe. Wahrscheinlich, hoffentlich, ist es in den neuen Teilen besser. Immerhin. Auch wenn sie mehr auf speziellere Stories gehen und so. Ich glaube nicht mehr ganz so realistisch und so. Müssen wir jetzt in diese Höhle rein oder was? Ich check's nicht ganz. Ich glaube, ich laufe da einfach mal rein. Ja gut, wir haben den Kontrollpunkt, ich würde sagen, wir beenden mal wieder, wir sind fast bei einer halben Stunde, ich hoffe euch hat es gefallen, ich nehme ein bisschen was raus hier halt, wegen diesen behinderten Replays, weil ich da einfach am Anfang resettet werde für nichts, ansonsten, danke fürs Zuschauen, wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo lassen, ja. bis zum nächsten Mal, Cheerio!